Ja, wir besuchen Bienenzucht hier, das ist in Ilebantech. so eine Wanderung oder Besichtigung, der Magot, der Magot heißt Bienenzucht, ja, wo äh, Honig hier gewonnen wird, ja. ja. Da hier die, wie gesagt, die Kisten hier, da sind ja die Bienen, ja, mhm. die sind ja die Kleinen bei uns, ja, nicht die Großen, was man als Bienen kennt, ja, ja. also nur die Kleinen, ja. äh, hier. Da sind. Guck ja, mal, rein, hier, die Bienen, die sind die Kleinen, ja. Ja, hier. Guck mal. Ach, ganz Kleine? Ja, ganz Kleine, ja. Guck mal da. Das sind ja ganz kleine Bienen, da. Guck mal, guck mal, guck mal. Ja. Bienen. Nee? Ja. Oh, ist das, Ach, das ist ja ganz anders als bei uns. A <favorite> lah, <songurry> oh no, hold madu no. ini Pak. Yeah, that is. Kemak kemak kemak. Tadi dia di di honey. Yeah, dia di kekina, di kekina, di bina, yeah. Ini tempat rumah madunya ini. Tak dia masuk di telinga kita ini? Tak. Jangan-jangan dia menyerang kita ini? Tesis ni. Naik. Die stechen nicht, aber die fliegen überall hin. Nicht, dass sie dann in unsere Ohren reinfliegen. Und dann? Ja, also, das wäre schlecht, ja. Warum? Die bleiben dort in den Ohren vielleicht. Ja, ja da, da sind die <lacht> Ja, wie machen die Honig? Ja, das ist normal wie bei den, wie bei den normalen Bienen, ja. Mhm. Dass sie dann von den Blumen natürlich, ja. ja. Großen da haben wir Das doch die schwarzen Fliege, wo wir uns sehen. Ja, die... sind Die sind ja die Bienen, die kleinen Bienen. Also ich weiß nicht, wie die heißen eigentlich, aber Bienen sind eigentlich die größeren, ne? ja, ja. was die dann, was man in Deutschland als Bienen kennen. Ja. Kennt ihr? Ja? <lacht> nee der da ulat ulat ulat pakan ayam ach das futter kann ja nicht sehen ja ulat no hau ne po inwi mal wurm oder wie die würmer in tut apa ini anunya pakan ayam pakan ja also das, die werden verfüttert ja also die hühner zum Beispiel, ja besser ja die werden fressen die was ist das für Zeug? Die, die Würmer, ja, Würmer, aus Dariapa, aus Dariapa, aus ja. Aus, aus Früchten irgendwie, also die leben dort in Früchten, wie Äpfel und so und dann die werden verfüttert, ja, die werden verfüttert an die Hühner oder sowas, ne? Ah, die bewegen sich? Ja, die bewegen sich dann. Und Man kann auch schon näher rangucken. Also das hat das mit Bienen aber nichts so zu tun. Nein, oh, ja. Nein, das hat nicht mit, mit Bienen zu tun. Die sind ja als Zuchtung für als Futter. Also für Futter. Der Guck mal, also da, da sind ja die Früchte da. Da ja. leben die, die Würmer. Ja? Mhm. Und dann, die werden dann verfüttert, wenn die dann so wachsen wie da drin. Ja. Ah ja. Ja, also, kann ja nicht so ganz gut. Aber das ist gut, dass sowas kennenzulernen natürlich. Ja. Ja, ja. Was die Einheimischen auch hier aufmachen für ein kleines Geschäft. Ja. Also das ist auch schon geeignet für Studenten, wenn die irgendwie mal was äh, lernen wollen. Die nachher, ne? Ja. Sollte man auch schon ein bisschen Park dafür. Ne? ein bisschen Garten, dass man auch schon bisschen hier auch schon unterschiedliche, da guckt man da sieht man auch schon auf jede an jede Pflanze Namen, ja also Schrift drauf, da sind ja Namen von allen Pflanzen, ja. Ja. wie zum Beispiel, das wäre in die Kaya, das ist Ananas oder nicht? Das sieht so wie ähm, nee, Salak, ja, wo kann Das ist äh, das steht drauf gegen äh, als Medikament für, für Nieren, ja, mhm. wenn man Nierenprobleme hat, ja, dann gibt es auch schon äh, ist auch möglich, apanya yang diano ini kalau begitu die kalau diolah kalau untuk obat itu, ja, apakah daunnya atau apanya Ja, also die Flüssigkeit vielleicht, also die kann man ja gut trinken, ja? Das ist auch schon Medikament hier, dieser, dieser Ding, das steht hier drauf gegen, gegen Fieber. Ja? Fieber also wenn man ja, Fieber ja. hat, ja, die kann man auch schon essen, kochen und vielleicht mhm. die Flüssigkeit, ja, also wird gepresst, ja, dass man auch die Flüssigkeit dann bringt. Sambung. Mhm. Ja. ja, gegen, gegen hoch, ja, Hypotensie, gegen Hochblutdrucker. Hochblut, die, die Pflanzen. Ja. Diabetik, ja. Yeah. Das nennen wir lebendige Apotheker. Herbal, ja, also Herbal. Herbal. Ja, Herbal-Medikament, sowas. Auch schon so viele verschiedene Pflanzen, ja, für Medikamente, ja. Wahnsinn. Zucker. Was ist Luca für Krankheit? Luca ist Wund, ja. Wundzei. Zur Wundheilung, ja. Ja, äh, Orchideen. Noch keine Blumen. Aha. Am Baum wächst. ist ja Parasit, ja. Mhm. Also die wachsen an Baum, ja. Dass irgendwie mal Nährstoff äh, von dem Parasit irgendwie auch schon... Äh, wie gesagt gebraucht wird ja hier Senfierat äh, ist viele verschiedene ja das steht hier erstmal bitter und dann mhm. wird man gesund ja, ja bitter ist so in der Medizin immer bitter macht gesund ja Ja. Oh.